Hallo ihr Lieben, ja ich mal in groß, ich möchte nämlich heute ein äh, bisschen in meinem Journal arbeiten und zwar in dem Glaubensjournal, die allererste Seite, also eigentlich den, ja, den Anfang sozusagen, ähm, noch nicht irgendwie groß was äh, festlegen, sondern einfach nur die ersten beiden Seiten, die ähm, ja komplett leer sind und ähm, wo man auch nicht so schön anfangen kann, weil man dann eben auf der rechten Seite anfangen müsste, also rechts, ja, ich spiele verkehrt, ähm, rechts anfangen müsste und ähm, ja, das finde ich halt nicht so schön und ähm, ich möchte lieber auf der linken Seite anfangen, deswegen hatte ich ja gesagt, ich möchte die ersten beiden Seiten komplett was mitmachen und ähm, ich hatte gerade meinen Haul von Dani Poiss abgefilmt und äh, da die mit den Farben auch schon ein bisschen was probiert ich dann direkt alles gleich so liegen lassen und ähm, habe dann gleich losgelegt mit meinem Journal und habe die Kamera einfach nebenbei laufen lassen und habe auch gar nicht geredet und werde äh, ja, dann einfach mal bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen und ihr könnt zuschauen, wie ich eben diese erste Seite gestaltet habe. Viel Spaß!